Helden unserer Kindheit, heute mit Captain Future. Kaum ein Intro löst bei mir so viel Gänsehaut aus wie das von Captain Future. Und was machte diese Serie so besonders? Was passiert, wenn ich diese heute sehe? Darüber spreche ich in diesem Video mit euch. Bleibt also dran. Wer kennt nicht den sympathischen Übermenschen oder Überhelden? Zumindest wenn du in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen bist. Captain Future war mein absolut frühester Filmheld. Keine Folge habe ich damals verpasst und gebannt, vor meinem 36 cm großen mobilem Schwarz-Weiß-Fernseher gesessen, weil ich auf unserem Familienfarbfernseher nur sehr selten gucken durfte. Meiner Mutter gefiel die Serie einfach nicht. Allein die Titelmusik von Christian Bruns war schon der Hammer und passte perfekt zur Serie. Und als Phil Fulkner dann 1998 ein Remake veröffentlichte, war die Gänsehaut wieder über Wochen bei mir vorhanden und die Faszination hält bis heute an. Kurze Info, wie immer habe ich euch alle Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Ein paar Hintergründe zur Serie für alle, die Captain Future nicht kennen. Captain Future ist ein Wissenschaftler, der eine geheime Basis auf dem Mond hat. Die Serie spielt im Jahr 2200, so um den Dreh, auch wenn es bei diesen Zeitangaben mal Ungereimtheiten in der einen oder anderen Folge gab. Zusammen mit seiner Crew, dem Roboter Greg, dem Androiden Otto und dem lebenden Gehirn Professor Simon Wright steht und erlebt er wahnwitzige Abenteuer in der Galaxis, die er mit seinem Raumschiff, der Komet, durchreißt. Die Komet hat er selbst entwickelt und gebaut und ist gleichzeitig auch noch sein Forschungsraumschiff. Begleitet und unterstützt wird er dabei oft von den Weltraumpolizisten Joan Lander und Ezella Garni, sowie dem weisen Jungen äh, Ken Scott, der sich gleich am Anfang einfach auf sein Raumschiff geschlichen hat. So trifft er immer wieder auf mörderische Verbrecher und Monster, gegen die er bestehen und in vielen Fällen auch einen ganzen Planeten retten muss. Die Serie entstand 1978 als japanisches Anime und wurde in Deutschland zwischen Ende September 1980 und Ende März 1982 in insgesamt 40 Folgen auf dem ZDF ausgestrahlt. Diese Serie basiert auf Romanvorlagen von Edmund Hamilton aus den ungefähr 1940er Jahren. Kindheitserinnerungen und Wahrnehmungen heute. Tja, das mit den Helden unserer Kindheit ist ja auch so eine Sache. Damals haben wir das vielleicht gefeiert und heute ist uns das vielleicht das eine oder andere peinlich, wenn wir es nochmal anschauen. Wie steht es da mit Captain Future? Ist das für mich eine Serie, die man besser heute nicht mehr gucken sollte, um den Charme der alten Erinnerungen nicht zu zerstören? Wie gesagt, als Kind habe ich jeder Folge entgegengefiebert und mich kaum vom Fernseher lösen können. Ich war damals knapp acht Jahre alt und für mich war das etwas ganz Neues, abseits der normalen Kinderserien wie Heidi, Pinocchio und Co. Es war aufregend, es war spannend und das Ganze in einer fantastischen Welt. Die Serie fesselte mich wirklich von Anfang an und und ich war auch schon zum ersten Mal ein bisschen verliebt. In die hübsche Polizistin Joan Lander. Und mal ganz ehrlich, wer könnte sich nicht in dieses hübsche und liebevolle Wesen äh, verlieben? Ja, und bevor ihr es mir schreibt, ich wusste auch damals schon, dass diese Person nicht real ist und ich im wirklichen Leben niemals treffen werde. Die Serie hatte einfach alles. Einen charismatischen Helden, fiese Schurken, es gab Action und auch mal romantischere Szenen und Schwierigkeiten wurden mit Köpfchen und manchmal mit etwas Nachdruck, also Gewalt gelöst. Doch wie ist das heute? Gab es nicht auch schon einmal bei dir eine Serie, die du als Kind gefeiert hast und nur um dann festzustellen, dass all die schönen Erinnerungen von damals einem Fremdschämen weichen, wenn du sie heute anschaust? Dass du dir vielleicht gewünscht hättest, du hättest diese Serie oder einen Film nie wieder gesehen, um deine schönen Erinnerungen daran zu bewahren? Mir ging das mit einigen Serien und auch einigen Filmen so. Nun. Um es vorweg zu sagen, ich mag die Serie auch heute noch. Klar ist sie überzeichnet und es gibt inhaltliche Schwächen. Es gibt auch mal unlogische Szenen, die einem als Erwachsenen gleich auffallen. Doch ich kann mir alle Folgen auch heute noch geben. Diese Serie hat einen Reiz, den ich kaum beschreiben kann und mich aber auch diesem nicht entziehen kann. Im Übrigen hat die Serie auch heute noch viele Fans. Da bin ich also kein Einzelfall. Auch deshalb hoffe ich, dass es nicht nur bei der Ankündigung von Christian Alwart bleibt, einen, äh, eine Realfilmadaption zu machen, sondern dass er diese auch umsetzen kann. Realfilm? WTF? Wie jetzt? Was habe ich gerade gesagt? Eine Realfilmadaption? Wie komme ich denn da drauf? Tatsächlich hat sich der Regisseur Christian Alwart alle Rechte gesichert, um einen Film oder auch eine Serie, die Rede ist von einer möglichen Trilogie, zu drehen. Es gibt oder zumindest gab es konkrete Pläne zur Umsetzung. Doch leider ist seit einigen Jahren die Gerüchteküche hierzu etwas abgekühlt. Doch es gibt schon einen Konzepttrailer, ähm, der ist allerdings schon aus dem Jahr 2015, der wurde damals geleakt. In einem anderen Interview, das aber auch schon älter ist, plante man noch den Beginn, äh, den Beginn der Dreharbeiten für Ende 2019 oder etwa Anfang 2020. Das hat wohl leider noch nicht so ganz funktioniert, ähm, denn auch in dem aktuellsten Interview, das ich finden konnte, sprach er im Januar 2020 davon, dass der Produktionsprozess einfach sehr lange dauert, sehr schwierig ist, die Kosten sind wohl auch sehr hoch für so ein Projekt und die Finanzierung dort noch nicht so ganz gesichert ist. Hoffen wir also, dass er das hinbekommt. Da Christian Albert auf Netflix aber auch schon die Serie Dogs of Berlin hatte, könnte auch Captain Future mit Hilfe von Netflix entstehen. Es bleibt wohl nichts weiter übrig, als zu warten und zu hoffen, dass er das hinbekommt und dieser Film oder diese Trilogie entsteht. Das waren also jetzt meine persönlichen Eindrücke aus vielleicht dem Helden meiner Kindheit überhaupt. Was sagt ihr? Wer waren eure Helden aus eurer Kindheit? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr über die Helden der Kindheit sehen wollt, dann gebt dem Video doch bitte ein Like und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und mir bleibt es am Ende nur noch zu sagen, danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao, ciao.